Willkommen zu einem weiteren random Steam Game. Heute spielen wir Super Mustache. Also auf Deutsch Super Bart. Und äh, ja, ist ein 2D-Plattformer. Und äh, mehr weiß ich darüber nicht. Ich weiß nur, dass die Grafik sehr interessant aussah. Äh, sollte nicht so lang gehen. Ein, zwei Stunden vielleicht. Mal gucken, ob ich daraus mehrere Folgen mache. Ähm, jawohl, wir, wir gucken erstmal, wie das ist. Ich würde sagen, wir gehen mal blind in dieses Spiel rein. Und das scheint ein Level Select zu sein mit 16 Leveln, wenn ich richtig zählen kann. Oder oder wie? Äh, ja? ah, wie selecte ich das? Nochmal ich da draufklicken. Okay. Das Jahr ist 2040. A smart robot named Cl oh, oh, okay. But the robot misses Duty, captures Uranus in a short time, and declares his kingdom. Uranus raises an army from its creatures and allows nothing from Earth into Uranus. Captain Supermustache is the only person to solve this. Weiß nicht, was genau passiert ist. konnte nicht alles lesen, aber. Egal, he sets out to end Gladius' reign. Okay, also wir sind der Supermustache. Wir kämpfen gegen Gladius in dem Weltall. Und ja, hier sieht man auch schon... Oh Gott, ich kann nicht mit Steuerkreuz spielen. Ehrlich? Eine 2D-Plattform ohne Steuerkreuz? Na gut. Also ich kann dashen. Oh Gott, oh Gott, Nein, nein, nein, nein, nein. Steuerung ist komplett falsch. So, jetzt ist es etwas besser. Ähm... Oder ich spiele von Tastatur und Maus, oder? Ah, das Problem ist Z, X und C ist die Stau ah, wie spiele ich das? Ich glaube, ich spiele erstmal mit Controller. Ich gucke erstmal, wie das so wird. Hä? Kann ich nicht dashen? Ich könnte doch vorhin daschen. Ah, ich kann nur dashen, wenn ich am Boden bin. Okay. <lacht> einfach der Mario-Sound. Ey, einfach geklaut. Breakable Boxes. X2 Fire. Ah. Okay. Okay, es ist sehr Mario-like von der Grafik, und äh, nicht von der Grafik, von den Elementen her. Äh, Bullet Count sehe ich oben links. Ah, ja. Okay. <lacht> Einfach der Mario-Sound. Ei, Ob das in Ordnung ist? Weil das Spiel ist kostenlos. Können das alles spielen, wenn ihr möchtet. Hey, ich bin Mike vom Editing. Ich habe gesagt, das Spiel ist kostenlos. Ist aber nicht ganz richtig. Das Spiel kostet jetzt im Moment 1,69 Euro. Nice, aber ich weiß aber nicht, ob ich das Spiel damals geschenkt bekommen habe oder ob das Spiel damals billiger war oder so. Ich hatte die Erinnerung, dass es kostenlos war, aber wenn ihr es jetzt spielen wollt, müsst ihr dafür ein bisschen was ausgeben für. Aua. Aua. Gott, da lasse ich mich aber sehr viel treffen. Muss aber noch ein bisschen mit in die Steuerung reinkommen. Ähm, ich bin halt jemand, ich spiele normalerweise 2D-Plattformer mit einem äh, mit dem Steuerkreuz und das ist dann halt komisch, wenn man das mit einem Stick spielen muss. Okay, das war interessant hier. Hier slidet man so ein bisschen hoch, wenn man noch schneller hochsliden möchte, springt man auf die andere Seite. Ähnlich wie ein Walljump, aber noch ein bisschen anders. Hier auch. Ah, ich kann in die Wand hochklettern. Uh. Ah. Oh, yeah. <lacht> okay, ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich habe das Gefühl, dass ist hier aufgebaut wird, wie das so Tonic-Level, so 20 verschiedene Wege. Ha. Was? Ich bin oh. unbesiegbar! Da open, let's go! Okay, let's go! Woo! Okay, das war Level 1. Wunderbar! Ich habe bestimmt ganz viel verpasst, aber egal. Okay, das kann ich nur mit Maus auswählen. Komisch. Hm. Okay. Und weiter geht's. Ups, ich wollte nicht schießen. Das ist nicht so gut. Ich Braucht die Muni bestimmt. Wofür bräuchte ich denn das ganze Geld eigentlich? So. Weg mit dir. Äh, da falle ich bestimmt runter, oder? Äh, ja, da falle ich nur runter. Ach so, ich muss den hier mitnehmen. Okay. Oh. Wir gehen aber wieder zurück. Kommt nicht ganz mit. Push or pull the boxes. Okay. <lacht> oh Gott. Das ist alles sehr, sehr basic gemacht worden. Das fühlt sich schon fast an wie so eine Tech-Demo eher. Aber ich will mal nicht touchen. Ich will mal nicht touchen. Da sterbe ich bestimmt, oder? Oh, sah ein bisschen komisch aus, aber ja, ich bin da gestorben. Ah. Nein, ich hab mich gesoftlockt! Dein Ernst? Man kann sich softlocken? Ah. Ah. Was? Hä? Ich muss da draufklicken. Yes. Haha, der Sound. Wo ist das auch nochmal? War das von Steam oder war das von was anderes? Aber den Sound kann ich auf jeden Fall von irgendwo her. Oh Gott. Ähm. Ähm. Das hier verstehe ich halt einfach überhaupt nicht. Jetzt habe ich wieder gesoftlockt. Jetzt muss ich mich wieder killen. I don't get it. Soll ich es einfach hier stehen lassen, Tihu? Ich glaube ja. Und jetzt ist es weg. Ah, okay, dann soll ich das stehen lassen. Ja, das sagt mir das Spiel nicht. Warum geht das überhaupt? Dass ich da einfach. Na ja, egal. Whatever. Leute, da schreibt euch jemand. Wollte ich mal antworten? Dum, dum, dum, dum, dum. Pew, was ist denn jetzt passiert? Also unten. Piu. Ich hab ich das noch getroffen? Trug! Nein! Oh wow. ich bin fast tot! Das geht doch gar nicht, ey! soll ich denn da hochkommen? Och nö, och nee, oder? Und das wird natürlich ein Live-System. Ein Bot of Course. Ich meine, guck mal, da ist ein Pfeil. Ich dachte, ich schieb das hier nach unten und dann kann ich ganz schnell. Keine Ahnung, dann kann ich ganz schnell noch runterhuschen, während das so runterfällt. So, dann geht die Laser kurz weg und dann kann ich halt schnell daneben runter runterhuschen. Ach, den kann ich hier hinschieben. Ja, schau dir einer an. So, der war alles bedacht, natürlich. Kommt mit alles. Natürlich. But of course. Exit! Komm nicht durch! Wow. Piu. Warum sieht der Schlüssel aus wie so eine... Open. Open. Der Schuss hat irgendwie so ein komisches Gesicht bei sich. Ah! Wuhuu! Okay, nächstes Level. Ich weiß nicht, was ich für das Spiel halten soll. Das ist halt sehr trashig, ne? Es ist halt sehr trashig. So, aber so ein vertikales Level? Hab ich Bock? Ah! Wall jumps for the win! Geht er gleich stehen? Oh, das ist ein Checkpoint, glaube ich. Oh, Muni. Muni ist natürlich immer wichtig und immer ganz gut. Ui. Ist das ein Gegner? Oh, ist das ein Gegner? Ah! Ah, es kommt Speedrun, let's go! Speedrun! Aua! Ah. Hey, auf! Unfair! Was ist denn hier? Eine neue Gun? Ich weiß nicht, was gerade abgeht. Oh Gott, ich bin aber fast tot, ne? Ja, okay. Boing, boing. Und da ist ein Schlüssel? Hab ich den verpasst? Ist auf jeden Fall das Exit. Ich weiß nicht, ob ich von hier aus dahin komme, die Schlüssel. Ja doch, komm ich. Von den Elementen her, erinnere mich das so ein bisschen an mini ghost, mini -Ghost hat auch solche Gegner und Elemente alles gehabt. Ich weiß, niemand kennt von euch mini Minighost, aber das ist ein Spiel, was ich sehr cool finde. Das hat auch so ähnliche Enemy-Types und Fallen und alles. Crouch. Was soll ich da crouchen hier in dem Moment? Ah. Ja. Oh. Und du? Ja, Wow. Hä? Und jetzt? Oder kann ich jetzt noch was aufmachen? Ne, was mach ich denn jetzt? Bin ich jetzt softlocked oder was? Hä? Ich habe das Gefühl, ich bin softlocked. Äh. Ja. Äh. äh. Ähm. Ja, Freunde, das war auf jeden Fall äh, super Mustache. Wenn ich auf Reset drücke, bin ich ja ganz am Anfang. Ah, will ich das ganze Level neu machen? Ich meine, bisher hat mir das Spiel nicht wirklich gefallen. Oh Gott. Ah, oh, oh Gott. Yo, will ich den destroyed habe. <lacht> Nevermind. Huh, was war das denn für ein Geräusch? Was ist denn da gerade passiert? Okay, dann let's go. Nee, egal. Einfach alles skippen. Runter damit. Oh nein. Okay, die Schalligen sind sehr komisch. Und jetzt? Jetzt bin ich ja trotzdem stuck. Halt hier hoch jumpen können. Ai, ai, ai. Okay. Vielleicht war das auch mein Fehler. Vielleicht war ich doch nicht softlocked. Das gebe ich zu. Vielleicht war das einfach mein Fehler. Okay. Machen wir weiter. <lacht> Kranke Musik. Oh. Boing, boing, boing, boing. Und ausweichen, das ist definitiv schon von allen Leveln bisher das beste. Also präzise Plattformer finde ich schon viel interessanter als das, was wir gerade gesehen haben. Wer baut schon Power-ups? Ich brauche gar nichts hier. Ich glaube, es gibt hier sowieso kaum irgendwelche interessanten Power-Ups, erst Da Na, wo sie ist die Ist hier richtig? Also hier ist ein Jackpoint. So falsch ist das hier nicht, denke ich. Ah, cool. Cool. Oh! oh mein Gott! Was zum Teufel geht hier ab? Mori? Oh, das hört sich richtig an wie so ein varioland sound Effect. So ein Varioland-4-Sound-Effekt, das hört sich das an. Was zum... Okay. Ah, und dann geht's nicht mal lang. Aber Was war ich denn hier überhaupt? Den mitziehen. Damit ich hier überhaupt hoch kann. Ja, I guess. Muss ja so sein. Ja, und dann? Uh, uh. Ne, den nee, auch mit. Und was loslässt. Guck mal jetzt das Problem, wie komme ich da hoch? Hä? Wie komme ich da jetzt hoch? Kann ich hier wall jumpen? Ah, guck mal hier, ich trägst das Spiel einfach aus. Ah, ah, oh God, ich bin fast tot, Junge. Das ist eine schlechte Idee. Uh, Wunderbar. Level 5. Okay, was gibt's hier? Was was zum? Ah, cool. Okay, nice. Warum schießt du so schnell? Vorher hast du nicht so schnell geschossen. Ja, wieso kann ich auf den Schlachen stehen? Das ah, geht ja. Ja, ich kann halt in der Luft nicht dashen. Das ist halt. Warum gibt's den Dash, wenn du den in der Luft nicht einsetzen einset kannst? Okay Okay, ich, ich hab genug gesehen von dem Spiel Ich, ich, ich, ich, hab, ich hab genug